Das ist unsere Beispiel-Joomla-Seite. Templating in Joomla ist eigentlich verhältnismäßig einfach und kein Hexenwerk, wenn man sich mit den Grundtechnologien des Internets, nämlich HTML und CSS, auskennt. Wenn man sich damit nicht auskennt, ist das auch nicht so furchtbar schlimm, weil es für Joomla aufgrund der großen Verbreitung eine Unzahl an fertigen Designs gibt. Ich glaube, niemand zählt sie, aber meine spontane Schätzung wäre irgendwas eine Zahl größer 5000. Ähm, in jeder Farbgebung, Spaltenanzahl, für jede Thematik ist da irgendwas dabei. Der überwiegende Teil von diesem Teams sogar kostenlos, äh, ein kleiner Teil dann in äh, kommerziellen Abonnements zu erwerben. Ähm, also ist auch für da ähm, entsprechend was vorhanden. Ähm, der Aufbau von solchen Templates ist relativ easy. Man wird sich das entsprechende Design, was man da haben will, im Grunde genommen ganz normal mit dem HTML-Editor zusammenbauen, das CSS bauen, so lange im Browser rumspielen, bis man denkt, oh, jetzt ist aber schön, und baut dann die HTML-Datei, die man dann da fertig rausbekommen hat, ähm, so um, dass es ein Joomla-Template wird. Das sind im Prinzip nur einige wenige Platzhalter, die es da zu beachten gilt. Zum Beispiel den hier. Der wird im Head-Bereich vom Template abgelegt und sorgt dafür, dass Joomla den Seitentitel, die Metabeschreibung, die Robot-Tags und das, was halt so im Head von so einer Seite drinsteht, ablegen kann. Dann gibt es einen Tag für die Hauptausgabe. Wo ist er denn? Da. Das wäre der hier. JDoc-Type-Component, der rendert jetzt hier zum Beispiel dieses mehrspaltige Dings. Wenn man gerade auf einer Seite ist, die eine Galerie darstellt, rendert das die Galerie. Wenn man auf der Seite ist, die das Login-Formular darstellt, wird damit das Login-Formular ausgegeben. Und dann gibt es in Joomla ähm, die sogenannten Module. Das sind, ja, in, in der Windows-Sprache wären das die Widgets, ich glaube in WordPress sind das auch Widgets, irgendwelche Kästen, die man noch zusätzlich zum eigentlichen Inhalt irgendwo auf der Seite platzieren kann. Auch dafür gibt es einen Tag. Das ist dann JDoc Include Type Modules. Mit diesen drei Tags in meiner HTML-Datei bin ich eigentlich durch. Dann habe ich gerade ein Joomla-Template gebaut. Dann ändert man noch die Dateiendung von HTML in PHP und dann ist man so quasi fertig. Also mit überschaubarem Aufwand verbunden. Dann hat Joomla noch so eine Eigenheit. Ähm, dass es gern wissen mag, wer denn der Autor des Templates ist und wie das ganze Ding heißt. Ähm, dafür gibt es nur ein XML-Dokument, was man zum Template dazu packt. Da gibt es entsprechende Vorlagen, da tauscht man einfach nur äh, den Template-Namen gegen das, was man haben will und schreibt seinen eigenen Namen da rein, packt das Ganze in ein ZIP-Paket und kann das dann über den Erweiterungsmanager von Joomla hochladen und installieren. Und dann war ist also mit sehr überschaubarem Aufwand verbunden, kein XML-Styling, Language Chromes, kein äh, Skriptsprachenzeug, um da irgendwelche Sachen zu rendern, einfach nur HTML mit Platzhalter. Ähm ich habe jetzt mal so ein fertiges Template mitgebracht, um mal das Thema äh, Mobilfreundlichkeit noch kurz abzufrühstücken. Ähm das ist bei Joomla anders gehandhabt, als was wir jetzt zum Beispiel gerade bei OpenCMS gesehen haben. Da gibt es ein spezielles Template, was auf Mobilgeräten dann dargestellt werden würde. Den Weg gibt es bei Joomla zwar theoretisch auch mit einem Plugin. Der gängigere Weg, der sich mittlerweile aber durchsetzt, ist äh, die Verwendung von einem sogenannten Responsive Design. Ähm, dass man also über entsprechende Geschichten im CSS dafür sorgt, dass ein Layout auf verschiedenen Endgeräten funktioniert. In dem Fall switcht dann jetzt hier irgendwann das Menü um. Ähm, hier unten werden aus den drei Spalten nebeneinander dann irgendwann eine. Ähm, da ist im Prinzip der Fantasie des Template-Entwicklers keine Grenzen gesetzt. Und es ist auch keine CMS-spezifische Technik, sondern einfach nur CSS ganz normal im Web. Ähm, Joomla schmeißt einem da keine ähm, Stöcke zwischen die Beine, das kann man ganz normal benutzen. Das war Mobile, das war Templates. Achso, Barrierefreiheit. Ähm, ja, das ist in der letzten Version so ein bisschen tricky. Ähm, mit Joomla 3.0 gab es eine relativ große Änderung ähm, in Sachen HTML und CSS, weil man sowohl für das Frontend als auch für das Backend ähm, das Bootstrap-Framework von Twitter in sehr großem Umfang einsetzt. Derjenige, der das im Frontend implementiert hat, ähm, äh, im Schulzeugnis würde stehen, er war stets bemüht, das anständig zu machen. Ähm, hat sich da an der einen oder anderen Stelle aber mit dem HTML-Code ein bisschen verhäckselt. Ähm, da gibt es aber mittlerweile Ansätze, das, was da HTML-mäßig nicht so schön gelöst ist, entsprechend zu überschreiben, sodass in dem Moment Barrierefreiheit im Frontend auch kein Problem mehr darstellt. Die weiteren Geschichten, die man da so braucht, Access-Keys und so Sachen, ähm, sind von Haus aus mit drin, können entsprechend gesetzt werden. Ähm, da gibt es also Lösungen für und ist gut machbar. Barrierefreiheit im Backend ist ein ganz anderes Thema, ist relativ schwer an der Stelle. Gibt es Ansätze zu für ein Template, das da kommen soll? Das wird es in Joomla 3.5 geben, das erscheint, ich glaube, Anfang nächsten Jahres, wenn ich mich recht entsinne.